Herr Fries, wie blicken Sie auf die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels? Ja, wir müssen leider feststellen, wir sind in einer sehr guten prekären Lage. Wir befinden uns in einer schweren Migrationskrise und gemessen an den Herausforderungen, die wir haben, ist dieser Gipfel eine bittere Enttäuschung. Wir haben es eben in der Diskussion im Deutschen Bundestag erlebt. Bereits die Grünen haben sich von den Beschlüssen von gestern distanziert in allen wichtigen Fragen, was den Außengrenzenschutz anbelangt, was Binnengrenzkontrollen in Deutschland anbelangt, aber auch das Thema Abschiebung. Deswegen ist unsere große Sorge auch, dass das Papier nicht wert ist, auf dem es steht. Zur Begrenzung der Migration, zu diesem Thema kommen wir gleich noch mal. Fangen wir doch mal mit der Finanzierung an. Die Union hat auch das kritisiert. Der Bund will jetzt eine Milliarde zusätzlich zur Verfügung stellen. Vorher hatte ja der Bund eigentlich gesagt, es gibt gar nichts mehr. Man muss ja sagen, eine Milliarde, das ist ja nicht nichts. Und das ist natürlich auch Steuergeld. Also warum reicht das der Union nicht? Es geht nicht darum, ob es der Union reicht oder nicht. Es geht darum, ob die Kommunen ihre Aufgaben bewältigen können, die seit Monaten von der Bundesregierung im Stich gelassen. Es ist allein die Bundesregierung, die in der Lage ist, die Migration zu steuern und zu begrenzen. Und in dieser Hinsicht hat sie seit anderthalb Jahren nichts unternommen. Die Zahl der Asyl-Erstanträge steigt Monat für Monat, die Zahl der illegalen Einreisen steigt Monat für Monat. Diese Ampel hat tatenlos zugesehen und das Mindeste, was sie jetzt tun kann und muss, dass sie wenigstens finanziell die EU anständig unterstützt, wenn es um die Unterbringung geht, aber auch wenn es um Integration und anderes geht. Aber beim Thema Begrenzung muss man natürlich auch sagen, das hat die Union natürlich auch viele Jahre unter Angela Merkel eben auch nicht hinbekommen. Und jetzt hat der Kanzler ja einige Punkte aufgeschrieben, um zum Beispiel auch die Abschiebungen zu beschleunigen. Man will Migrationsabkommen mit anderen Ländern. Also das ist ja nicht nichts. Also weil das häufig äh, falsch dargestellt wird, will ich es gerne mal richtigstellen an dieser Stelle. Wir haben im Jahr 2020 102.000 Asyl- und Erstanträge in Deutschland gehabt. Wir haben in unserer Zeit seit 2016 die Zahlen um 85 Prozent reduziert. In diesem Jahr haben wir bereits nach vier Monaten über 100.000 Asyl- und Erstanträge gehabt. Das heißt, wir sind in einer ganz anderen Situation und die ungebremste Migration nach Deutschland läuft und läuft. Deswegen kann man das so also nicht vergleichen. Aber wir haben auch bei der Finanzierung der Kommunen deutlich stärker unter die Arme gegriffen, das Vier-Säulen-Modell gehabt, auf das sich jetzt im Übrigen alle Ministerpräsidenten parteiübergreifend auch ähm, berufen. Insofern glaube ich, waren wir da beispielgebend, was die Meisterung der anbelangt. Die Union hatte ja jetzt beispielsweise auch stationäre Grenzkontrollen, mehr stationäre Grenzkontrollen gefordert. Und jetzt steht eben im Papier, dass die auch künftig möglich sein sollen. Reicht Ihnen das? Die Frage ist, ob das kommen wird. Wir glauben nicht daran. Heute in der Debatte ist das Thema Sicherung der nationalen Grenzen ein einziges Mal gefallen. Da wird Olaf Scholz eine Menge Kraft aufwenden müssen, um seine Koalitionspartner auch dazu be zu bewegen. Denn dazu brauchen wir politische Beschlüsse in der Bundesregierung. Die gibt es bisher nicht. Und die Aussagen der Grünen lassen Zweifel daran erkennen, ob sie Olaf Scholz an der Stelle folgen wollen. Man kann ihm dabei nur viel Erfolg wünschen, aber das Entscheidende ist folgendes. Wir haben eine Situation im Moment, wo EU-Asylrecht jeden Tag missachtet wird. Es finden keine Asylverfahren in den statt, es finden keine Registrierungen statt, die Rücküberstellungen nach Dublin scheitern, weil die Länder sich weigern und unsere Überzeugung ist, wir schaffen nur ein gemeinsames europäisches Asylsystem nach rechtsstaatlichen Regeln, wenn wir in Deutschland handeln. Solange wir das nicht tun, werden auch die anderen Länder ihr Verhalten nicht handeln.